Okay, hier in meiner Reihe berühmte lebende Persönlichkeiten der Linux-Community. Wir haben hier Sven Guckes und... Karl Okay, was können Sie mir beiden erzählen, was ihr hier macht? LaTeX. Der Mann macht LaTeX? Ja, genau. Ich mache einen Vortrag über LaTeX, einen Motivationsvortrag für Leute, die noch nicht überzeugt sind, dass LaTeX eine gute Hilfe sind. Ähm, gibt es so Leute? Ich hoffe, sonst würde ich halt vor leerem Publikum sprechen. Verstehe. Äh, nein, durchaus. Es gibt gerade unter den Anwendern, die halt nur Word und Co kennen, durchaus Leute, die den <lacht> die sich vom Anfangsaufwand, den LaTeX durchaus hat, abschrecken lassen und ich versuche mit meinem Vortrag Dinge vorzubringen, die rechtfertigen, warum es durchaus eine gute Idee ist, den Aufwandsaufwand -aufwand nicht zu scheuen. Ich nehme an, du tust auch selber LaTeX verwenden, wenn ja. du irgendwelche Texte designst oder etwas halt schreibst. Nicht jedes Mal, aber wenn der Text entsprechend ist, es macht ja nicht immer Sinn LaTeX hm. zu verwenden. Und ich hoffe noch, meinem Vortrag wissen die Leute, können die Leute mir einschätzen, wann es Sinn macht, LaTeX zu verwenden. Nicht. Ich verstehe. Ich nehme an, du verwendest LaTeX schon sehr lange. Nein, leider nicht. Ich habe erst mit meiner Diplomarbeit angefangen und das heißt, ich verwende Lattich seit, ähm, zwei, drei, drei ja, ich bin gerade am überlegen. Jahre. Nein, nicht zwei, drei Jahre, äh, <lacht> acht Jahre, seit acht Jahren. Aber es hat mich im Nachhinein geärgert, dass ich Lattich nicht schon länger gekannt habe. Das hast du meine Frage vorweggenommen. <lacht> und deswegen okay. versuche ich auch mit meinen Vorträgen, das ist ja nicht der erste, den ja. ich in die Richtung mache. Äh, die Leute abzuholen, dass sie nicht so wie ich lange Zeit unnötigerweise mit Word und Co. und OpenOffice mm. äh, verbringen, wo es nicht Sinn macht, sondern dass sie wissen, dass es dann auch eine andere Alternative gibt, die durchaus das Leben erleichtern kann. Okay, wenn man jetzt überzeugt ist, dass Lattech gut ist, aber man kennt sich nicht aus oder möchte eine Einführung oder jemanden, mhm. der einem da hilft, kannst du dann eine Webseite oder eine ja, E-Mail-Adresse sagen? Ich bin Gründungsmitglied ja. und, und momentan sogar Leiter von, dem, von der Gruppe rund um Lattech. Und die Adresse ist äh, latech, das schreibt sie mit x hinten, also latex.tugraz.at. Und da sollte ein Einsteiger als auch ein fortgeschrittener Vorlagen, Ideen, Erklärungen, weiterführende Links, Buchempfehlungen und so weiter. Äh, ganz einfach herausfinden. Können. Und du bist selber Grazer? Ich bin selber Grazer, okay. ja, also mittlerweile, ja. Mhm. Warst du mal in Wien, oder? Ah, ich komme von Niederösterreich. Von Niederösterreich, da ist man doch. Okay, danke.